Willkommen zur heutigen Web-Talk-Reihe. Das Tool, was ich heute vorstellen möchte, nennt sich TWINE. Am einfachsten lässt sich TWINE wahrscheinlich charakterisieren als so eine Art ähm, Wiki-artiges Tool. Man kann damit also Texte mit unterschiedlichen Verlinkungen erstellen. Und nutzen kann man das Ganze dann auf zweierlei Arten und Weisen, also so hauptsächlich. Zum einen ist es mit TWINE sehr einfach möglich, Selbstlernmaterialien, Übungen, Tutorials oder Ähnliches für Lernende zu erstellen und zu teilen. Und die andere Option ist, dass Lernende selbst mit Twine ähm, so Art interaktive Geschichten, Spiele erstellen können. Also so der Klassiker ist, wenn man dieses Märchen, diese Geschichte hat von den drei kleinen Schweinchen, die ein Haus bauten, aus Holz, aus Stroh, aus Stein... Und dann jeweils immer die Verlinkungen in die drei Richtungen gehen. Sowas ist also mit Twine im Feld ähm, kreatives Schreiben möglich. Twine ist auf den ersten Blick ein sehr, sehr simples und einfaches Tool. Das macht es super, weil man dann einen guten Einstieg finden kann. Und gleichzeitig ist Twine toll, weil man damit dann noch ganz, ganz, ganz viel mehr machen kann. Da werden wir heute nicht alles uns angucken können, aber doch hoffe ich, dass ich so einen ersten Eindruck vermitteln kann. Und um in Twine einzusteigen, starte ich am besten, indem ich meinen Bildschirm teile und wir uns das alles gemeinsam angucken können. So, los geht es. Ihr habt einen Link, kurzelinks.de, webtalk-twine. Wenn ihr diesem Link folgt, dann kommt ihr zu einer Seite, die ungefähr so aussieht. Diese Seite bleibt auch nach dem Web Talk heute online stehen und wird dann dort auch verlinkt. Also wenn ihr euch das nachträglich anguckt, die Aufzeichnung anguckt, dann habt ihr diese Seite auch hier im Überblick da. Und die ist dazu gedacht, dass ihr im Prinzip während dieses Web Talks so ein bisschen mitmachen und schon mit ausprobieren könnt oder auch im Anschluss alle Sachen findet, die wichtig sind, um einen Einstieg zu finden. Wir starten damit, dass wir uns zwei Beispiele angucken, die sind als erstes verlinkt und dann, weil wir wollen ja nicht nur angucken, sondern vor allen Dingen auch selbst ausprobieren, gehen wir hier Schritt für Schritt durch diese fünf Schritte und haben dann am Ende auch so ein erstes Mini-Twine, also so eine Art beispielhaftes Tutorial gestaltet und ganz zum Schluss zeige ich dann noch so ein paar Profi-Befehle, die man sich sozusagen angucken kann und merken kann, was ganz schön ist, wenn man mit Twine noch mehr machen kann. Ja, Gucken wir also hier zu diesem ersten Beispiel. Es bietet sich ja an, wenn ich überhaupt Twine vorstellen möchte, dass ich als Twine eine Art Mini-Tutorial über Twine gestalte. Das hier, was ihr jetzt im Bildschirm seht, ist also schon ein Twine mit Twine gemacht. Und auf dieser ersten Folie, auf dieser ersten Seite stehen im Wesentlichen die Sachen drauf, die ich euch jetzt schon erzählt habe. Also der Grundsatz Twine zum Gestalten von interaktiven Texten und diese zwei Haupteinsatzmöglichkeiten, zum einen aus der Lehrenden Perspektive, Tutorials oder Selbstlernmaterialien, zum anderen Lernende selbst können Twine nutzen für kreative Schreiben oder zur Gestaltung mitspielen. So klassisch, wie das jetzt funktioniert, sehen wir schon, ich konnte dem ersten Link folgen und dann ist das sehr schöne bei Twine, das sieht man dann jetzt hier auf der nächsten Seite, dass ich eben, so wie ich das vielleicht von der Wikipedia oder auch von anderen wikiartigen Tools kenne, sehr viele verschiedene Verlinkungen dahinsetzen kann. Was ich jetzt hier als ein Beispiel gestaltet habe, ist ja tatsächlich nur ein Mini-Mini-Tutorial, also da steht ja so viel nicht da. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich möchte für Lernende tatsächlich was Umfangreicheres machen, dann ist es eben nicht so, dass die sich wirklich Schritt für Schritt durch irgendwas durcharbeiten müssen, sondern sie könnten ganz gezielt sich das aussuchen, was sie gerne haben wollen und dem Link dann folgen. Und das macht Twain zu so einem schönen Tool für Tutorials, weil man eben ein sehr aktives, selbstbestimmtes Lernen ermöglichen kann. Wir gehen jetzt trotzdem Schritt für Schritt durch, weil wir im Prinzip grundsätzlich wissen wollen erstmal, was Twine ist. Wichtig ist, dass die ganze Software open source ist. Das ist immer eine schöne Sache. Ebenso schön ist der zweite Punkt, dass ich mir für Twine, es geht hier ja um offene Web-Tools und so ist auch Twine gestaltet, nichts installieren muss. Ich muss mich nirgendwo registrieren oder anmelden oder anderes machen. Anders als die Tools, die wir bisher vorgestellt haben, funktioniert Twine aber nicht so, dass das, was ich tue, direkt auch sozusagen im Netz verfügbar ist, sondern ich erstelle Twines lokal in meinem eigenen Browser. Also gespeichert ist das Ganze, was ich tue, nur in meinem Zwischenspeicher, in meinem Cage, was dann auch bedeutet, wenn ich zum Teil mein Rechner runterfahre, liegt ein bisschen an meinen Einstellungen oder wenn ich eben den Cage leere, dann sind alle Sachen, die ich gemacht habe, weg. Es sei denn, ich speichere die eben vorher zwischen, lade sie also auf meinen Rechner runter, kann sie dann wieder hochladen und weitermachen. So, also, ähm, das ist dann gleich der nächste Punkt. Ich kann also so ein Twine runterladen und was ich dann im Ergebnis kriege, ist eine ganz einfache HTML-Datei. Und ähm, so eine HTML-Datei ist deshalb schön, weil ich die sehr einfach teilen kann. Ich kann sie irgendwo online stellen im Netz. Ich kann aber auch ganz genauso sagen, ich schicke die über einen Messenger an irgendjemand weiter, ich schicke die über Mail an irgendjemand weiter und die können sie dann quasi aufmachen und einfach im Browser öffnen und haben die Inhalte da. Dadurch, dass ich nur im Zwischenspeicher arbeite, ist es nicht möglich, ähm, so wie man das von einem Etherpad oder letzte Woche hatten wir Cody MD kennt, dass ich quasi einen Link teile und da arbeiten alle gleichzeitig dran. Aber was natürlich geht, ist, dass man sich drüber austauscht und gemeinsam an Twain erstellt. Also gerade im Prinzip kreatives Schreiben ist es natürlich ein kollaboratives Projekt, auch wenn man nicht gemeinsam in einem Textdokument schreibt. Und was immer geht ist, ich habe einen Twine erstellt, ich schicke das weiter und jemand anders lädt es hoch und arbeitet daran weiter. Also so eine Art Remix-Prinzip. Und das ist auch hier gleich, also dieses Beispielstutorial, wenn ihr später selber starten wollt und ein eigenes Zweiner stellen wollt, macht immer Sinn, das hier zum Beispiel als eine Vorlage zu nehmen, euch das runterzuladen, wieder hochzuladen und dann auf der Grundlage euer eigenes Tutorial zu gestalten. Ja, so ein bisschen ähnlich oder was man kennen kann ähm, von Twine, so ein bisschen wie die Wikipedia mit den Verlinkungen. Der Schreibstil ist ein bisschen ähnlich, wer Markdown kennt, da kann man sich ein bisschen was angucken. Und wer ähm, in H5P das neue Branching-Szenario als einen Inhaltstyp kennt, der wird sich da vielleicht auch ein bisschen an Twine erinnert fühlen. Wie sieht es jetzt konkret aus? Wir gucken uns nochmal diese Information an, wie kann ich das denn jetzt gestalten? Da kann ich ziemlich viel machen, weil es ja einfach eine HTML-Datei ist, kann ich da eigentlich alles reinpacken, was ich möchte. Die Textformatierung ist auch relativ einfach zu gestalten, zeige ich nachher die Möglichkeiten, die da sind. Ich finde für diese Tutorial-Perspektive besonders schön, dass diese vielfältige Möglichkeit da ist, Inhalte da reinzupacken. Also ich kann hier dann auch die richtige Antwort mit H5P Einfach einen Embed-Code von H5P nehmen und habt dann so ein Twine zum Beispiel mit ganz vielen verschiedenen ähm, H5P-Inhalten. Ich kann Videos einbinden, also über den Embed-Code von YouTube oder auch von Vimeo. Ganz genauso funktionieren hier natürlich Bilder und ganz wichtig, GIFs funktionieren natürlich auch. Also man kann eigentlich die ähm, Sachen so gestalten, wie man das gerne haben will und kann in seine Tutorials alles das reinpacken, was man braucht. Das ist also die Tutorial-Perspektive. Die andere Perspektive ist dann, lernende Nutzen Twine selber. Und da finde ich Twine schön, weil es so mini, wollen wir sie nennen, programmierbare Elemente da drin gibt, die nicht so kompliziert sind, aber die super viel Spaß machen zum Ausprobieren. Und von daher ist Twine tatsächlich so ein Tool, wo ich sagen würde, so digitale Souveränität kann direkt entwickelt werden, weil man eben, Durchaus ausprobieren, im Prinzip programmiert, ohne dass man das vielleicht so programmieren nennen würde. Also man kann es einsetzen im Deutschunterricht, im Ethikunterricht für irgendeine Dilemmata-Situation oder ähnliches. Und man merkt es eigentlich gar nicht, dass man da gerade programmiert, aber faktisch ist es das, was man tut. Und um davon auch einfach nochmal zu zeigen, was mehr möglich sein kann, zeige ich euch jetzt das zweite Beispiel noch, einfach nur, dass man sieht, die Tutorial-Perspektive und hier auch die Möglichkeit zum kreativen Schreiben. Das ist jetzt an sich nicht so ein ähm, super spannender Inhalt, also da bitte ich euch drüber hinwegzusehen, sondern es geht einfach darum, ein bisschen die Funktionen zu zeigen. Also erstens seht ihr jetzt hier schon, dass ähm, das 2 natürlich völlig anders aussieht ähm, als gerade eben. Wir haben jetzt ein Hintergrundbild und die Schrift ist anders und das ist was Schönes, dass man dieses Design sehr simpel anpassen kann. Das ist das Erste, was man sieht. So. Und dann sieht man, dass man jetzt plötzlich hier noch viel, viel mehr machen kann als einfach nur Verlinkungen. Und was ich hier als ein Beispiel reingesetzt habe, ist, dass die Lesenden oder die Nutzerinnen und Nutzer hier die Möglichkeit haben würden, quasi einen Charakter auszuwählen und dann auch eine Lieblingsfarbe auszuwählen. Mache ich jetzt mal der Clown und Lila und würde dann losgehen und das, was ausgewählt wurde, taucht dann direkt in der Geschichte auf. Also man kann Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit geben, dass sie ihren eigenen Charakter sozusagen auswählen und dann ähm, durch die Geschichte damit gehen. Was Sie auch gesehen habt, das ist jetzt hier, dass die Geschichte weitergeht mit dem Würfeln, dass man ein Twine so Schritt für Schritt aufbaut. Also hier war es so, dass ähm, die ersten Textsachen noch gar nicht weiter da waren, sondern erst danach kamen. Und es ist auch so, dass diese drei hier ähm, quasi zufallsmäßig entsteht. Also hier kann irgendeine Zahl zwischen 1 und 6 ähm, auftauchen. Also die Geschichte kann dann jedes Mal, wenn man die durchspielt, auch eine andere sein. So, weiter, was wir machen können. Ich habe jetzt hier die, ähm, den Weg nach rechts ausgewählt und ähm, kriegte die Nachricht, oh nee, da ist ein Ungeheuer und ähm, der Clown wurde direkt wieder zurückgeworfen. Also das ist nochmal eine Funktion, die geht. Man kann solche Sachen einbauen, dass man nicht nur selbst durch dieses Zwei sich durchklickt, sondern bis zum gewissen Grad auch ähm, bestimmte Regeln festgelegt sind. Und wenn man irgendwas macht, ähm, wird man automatisiert irgendwo hingeschickt. Wählen wir also besser nach links gehen. Das ist dann nochmal eine Funktion, dass man erst verschiedenste Sachen aufklicken kann. Jetzt mache ich sozusagen den letzten Link auf bevor dann ähm, es in irgendeiner Form weitergeht. Sowas kann ich auch gut nutzen, nicht nur beim Kreativen schreiben, sondern auch für Tutorials beispielsweise. Drei Fragen sind da und erst wenn die tatsächlich alle angeguckt und gemacht sind, ähm, geht es weiter und man kommt dann auf die nächste Seite. So, das sind jetzt eher spaßige Sachen, die hier noch sind. Man kann auch ganz, ganz viel damit arbeiten, dass man sozusagen die Schrift hier verschieden darstellt. Also hier habe ich jetzt ein bisschen rumgespielt mit Kreuz und Quer, wie der Clown durch den Wald läuft. Und noch viel mehr, was geht, ist, dass man sowas machen kann wie blinken. Also hier sieht der Clown ein blinkendes Licht oder die ausgewaschene Farbe von dem Schild mit Bitte nicht betreten. Also da kann man die Darstellung machen. Ähm, bei diesem letzten Übergang jetzt, wo der Clown die Tür öffnet, kann man Spannung einbauen. Das seht ihr gleich, ähm, dass man auch Übergänge so wackelnd oder zitternd gestalten kann. Das passiert jetzt hier, habt ihr gesehen, ne, dass es einmal so ratterte, das ist nochmal eine Funktion, die geht. Ähm, so, und das sind also quasi Darstellungssachen, die innerhalb von diesem kreativen Schreiben gehen. Das war jetzt nur eine mini, mini, mini Auswahl, da geht im Prinzip noch viel, viel mehr. Der Hauptsinn davon war jetzt, dass ihr Lust bekommen habt, selbst einen Wein zu erstellen. <lacht> da fangen wir jetzt wahrscheinlich nicht gleich an mit diesem, ähm, die Geschichte im Zauberwald, sondern wir fangen einfach an. Aber diese fünf Schritte sind eigentlich immer die gleichen. Und diese fünf Schritte könnt ihr auch ganz genau mitverfolgen in dieser Übersicht hier. Also die habe ich euch hier unten hingepackt und könnt es dann auch selbst ähm, versuchen. Und ähm, wir gehen das jetzt auch selber einmal durch. So, der erste Schritt dazu ist, dass wir auf die Webseite gehen, twinery.org/2. Wenn ich nur zu twinery.org gehe, dann komme ich so zu der Übersichtsseite und muss dann den Link auswählen, use it online, aber ich kann im Prinzip hier direkt hingehen. Bei euch wird es ein bisschen anders aussehen. Wenn ihr twineryorg zum ersten Mal aufruft, werdet ihr wahrscheinlich so eine Nachricht kriegen, dass man euch Informationen über die Software geben kann. Könnt ihr im Prinzip auch überspringen, kriegt ihr jetzt hier im Web Talk. So. Ähm, wie das Ganze dann aufgebaut ist, genau, und was bei euch auch noch anders ist, ist, dass hier noch keine Geschichten da sein werden, weil ihr natürlich bis jetzt noch nichts erstellt habt. Und bei mir, wie ich das dargestellt habe, sind diese Geschichten nur in meinem Zwischenspeicher im Browser. Also sprich, ihr könnt jetzt nicht ähm, in irgendeiner Form sagen, ihr greift auf meine Geschichten zu, es sei denn, ich lade die runter und schicke sie euch zu. So, also, was ich tun muss, um eine neue Geschichte zu erstellen, ist, dass ich hier rechts in der, an der Seite auf den Button klicke, plus Geschichte. Dieser Geschichte kann ich jetzt irgendeinen Titel geben. Ich nenne sie jetzt bei mir mal Test Twine, weil wir wollen ja quasi nur ein Twine zum Testen erstellen. So. Wenn ich diese Geschichte erstellt habe, komme ich jetzt auf mein Dashboard von meinem neu erstellten Twine. Ich sehe hier unten links den Titel, dass das Ganze als Twine benannt ist. Wenn ich auf dieses kleine ähm, Dreieck hier klicke, öffnet sich ein Menü. Das werden wir nachher brauchen. Ähm, hier rechts in der Ecke kann ich ähm, das Twine spielen, also mir testweise angucken. Das macht jetzt noch keinen Sinn, weil wir noch gar nichts erstellt haben. Und ich kann hier einen Abschnitt hinzufügen. Diese Abschnitte oder zum Teil werden sie auch Passagen genannt, sind die einzelnen Teile von einem Twine, die also untereinander verlinkt werden. Also in unserem Tutorial war das quasi, jede Überschrift, die wir da geschrieben hatten, wo wir hin verlinkt hatten, war jedes einzelne Teil eine Passage oder ein Abschnitt. Ja, und ich starte jetzt mein Twine damit, dass ich hier einfach einen Doppelklick drauf mache oder direkt auf dieses stifte gehe zu diesem ersten Abschnitt, der automatisiert erstellt wurde, wenn ich meine Geschichte angelegt habe. Wichtig ist jetzt bei diesen Abschnitten, bei diesen Passagen, dass ich denen irgendwie einen für mich leicht erkennbaren Namen geben kann, wie ich die untereinander verlinken kann. Also jede Passage muss irgendwie benannt sein, sodass ich sagen kann, wenn ich von der einen Passage zur anderen Passage verlinken kann, kann ich quasi hinschreiben, hier ist dann der Link dazu. Sinnvoll ist es, dass man sich selber irgend so eine Konvention überlegt. Also ich versuche das, halte es auch nicht durch, dass ich nur einzelne Worte mache und die immer mit Kleinbuchstaben schreibe, dass ich nicht durcheinander komme, weil das dann sonst angeguckt wird. Und es macht Sinn, die erste Passage, den ersten Abschnitt zum Beispiel, einfach Start zu nennen. So. Und dann geht das Ganze schon los, dass wir jetzt den Inhalt von unserer Startfolie sozusagen eintragen können. Also können wir schreiben, hallo, das ist ein Tutorial. Wir machen jetzt ja quasi das Ganze nur beispielhaft. Und jetzt wird es spannend, weil ich jetzt die erste Frage stellen will, ob jemand einfache Informationen haben will oder als Alternative vertiefte Informationen. So, das schreibe ich jetzt erstmal und dann erkläre ich das euch oder vertiefte Informationen. So, das korrigieren wir nochmal. Ähm, was ihr jetzt seht, ist der mal fast schon einzige Basisbefehl, den ihr Twine können müsst, nämlich die Verlinkung. Und diese Verlinkung funktioniert so, dass wir eine eckige Klammer aufmachen, doppelt, dass wir dann den Text schreiben, den wir verlinkt haben wollen und dann den Titel oder den Namen von der neuen Passage, dem neuen Abschnitt, wo ich euch empfohlen habe, möglichst einfaches Wort zu nehmen und möglichst auch nicht groß geschrieben, sondern klein geschrieben. Es wäre bei mir also die Passage einfach oder eben möchtest du vertiefte Informationen, dann nenne ich die Passage vertieft und hier habe ich quasi die zweite Verlinkung ganz genau gleich gemacht mit den eckigen Klammern und, ähm, dem Pfeil dazwischen. So, und jetzt wird es spannend. Das ist das Coole bei Twine. Wenn ich mich jetzt hier rausklicke, dann sehen wir, dass von Start automatisch diese beiden Passagen erstellt wurden, die ich gerne haben wollte. Also von Start gibt es jetzt die Passage einfach und es gibt auch die Passage vertieft. Aber es sind natürlich noch keine Informationen drin. Wenn ich das ändern will, kann ich hier wieder durchklicken fange ich an und schreibe jetzt hierhin einfache Informationen. Müsste ich natürlich entsprechend füllen und das machen. Und ähm, wenn ich das ähm, jetzt dann weiter verlinken will, mache ich das genau gleich, wie ich das gerade kennengelernt habe mit der Verlinkung. Zurück zum Start. Start wird mir jetzt auch schon angezeigt. Ähm, ähm, oder weiter zu vertieften Informationen. So, also ich glaube, damit habt ihr dann das Prinzip dieser Verlinkungen in Twine verstanden. So, auch wieder, wenn ich jetzt nicht mehr genau weiß, was das war, zeigt es mir und hilft es. Ah, es gibt ja die Passage vertieft. Jetzt sehen wir nochmal was. Wenn ich mich wieder rausklicke, sieht man, dass jetzt diese Pfeile, die dargestellt wurden, nochmal anders gemacht wurden, dass es jetzt nicht nur von Start zu einfach und vertieft geht, sondern wir haben jetzt auch die Verlinkung von einfach zu vertieft und von einfach wieder zurück zu starten. Und diese einzelnen Passagen kann ich mir beliebig hin und her schieben. Das ist dann eigentlich das Schöne, dass man, wenn man selber so eine Geschichte schreibt, auch wenn Schülerinnen und Schüler das selbst schreiben, dass man eigentlich immer einen ganz guten Überblick hat, was läuft da eigentlich wohin und wie hängen die unterschiedlichen Sachen miteinander zusammen. Jetzt haben wir schon ein bisschen was geschrieben, aber das ist natürlich noch nicht so, wie wir uns das vorstellen würden, dass so ein Twine dann tatsächlich aussieht. Also vorher war das ja sowas, ne, dass ich mich tatsächlich durchklicken konnte. So wie es jetzt ist, kann ich das ja eigentlich nicht an Lernende weitergeben. Und um einfach mal auszuprobieren, wie das jetzt aussieht, habe ich hier unten die Option, auf Spielen zu klicken. Wenn ich da draufklicke, öffnet sich ein neuer Tab. Und ich sehe jetzt, dass hier genau das, was ich gerade geschrieben habe, als spielbares Zwein erscheint. Also, hallo, das ist ein Tutorial. Willst du einfache Informationen oder vertiefte Informationen? Ich weiß jetzt, dass wir bei vertieften Informationen noch gar nichts geschrieben haben. Darum wähle ich jetzt einfache Informationen aus. Die sind dann hier. Und dann kann ich zurück zum Start gehen und bin wieder da. So, damit haben wir das jetzt in doch relativ kurzer Zeit hinbekommen, dass wir so ein sehr, sehr simples, basisartiges ähm, Twine selbst gestaltet haben. Was wir jetzt gemerkt haben, ist dieses, dass das Ganze noch nicht so aussah wie diese Twines, die ich vorher hatte. Und das ist jetzt der nächste Schritt, den man sich angucken kann, dass man sagen kann, ich möchte dieses Twine gerne schicker gestalten, also nur dieses ähm, weiße Schrift auf so einem schwarzen Hintergrund und dann so blaue links, das ist doch nicht so, dass ich das jetzt wirklich so richtig schick finde zum Teil. Dafür gehe ich nochmal zurück hier in die, in die Übersicht, wo wir diese drei Punkte gemacht hatten. Den dritten haben wir jetzt schon gemacht mit den Inhalten hinzufügen und wir sind jetzt schon beim vierten Punkt, dass wir sagen können, okay, wie können wir denn dieses Design jetzt ändern. Und hier sind Drei Beispiel-Design-Möglichkeiten verlinkt. Zwei habt ihr schon kennengelernt in den beiden Beispielen, die ich euch vorgestellt habe. So, und wir würden jetzt vielleicht nochmal mal ähm, das Tutorial-Design nehmen, was wir schon kennen. Und alles, was ich jetzt tun muss, ist, dass ich diesen ganzen Kladderadatsch hier nehme, kopiere, zurückgehe zu meinem Testwein und jetzt hier unten im Menü wähle style sheet der geschichte bearbeiten so und in dieses ding hier packe ich jetzt diesen ganzen code den ich gerade eben ähm, mir sozusagen kopiert habe von der übersicht die ich euch zur verfügung gestellt und wenn ich jetzt wieder auf spielen klicke sieht man dass das ganze tatsächlich jetzt immer noch die inhalte sind die ich gerade eben mit euch zusammen eingegeben habe aber das Design genauso aussieht, wie ich das vorher sozusagen gemacht hatte ähm, in diesem Twine Übersichtstutorial. Um das nochmal zu lernen, können wir jetzt die ähm, letzte Möglichkeit noch nehmen. Es gibt hier ein Basisdesign, was ich euch sehr empfehlen würde für den Einstieg, weil daran sieht man am besten, dass ähm, diese Designgestaltung überhaupt gar nicht kompliziert sein muss. Also sieht man, wie kurz und wenig da nur geschrieben ist. Und wenn ich hier wieder auf das Twine gehe und wieder auf das Style Sheet gehe, jetzt diese ganzen anderen Sachen rauslösche, blub, blub, blub, blub, das ist relativ lange, und stattdessen das andere eingebe, dann kann ich mir jetzt angucken, was passiert denn jetzt dann? Ich spiele das nochmal, ah, und jetzt ist es tatsächlich ähm, ganz ganz einfach gestaltet, vom Design her ist jetzt aber nicht mehr schwarz, sondern es ist mit weißem Hintergrund und ich kann mich hier ganz genauso auch durchklicken. So, das ist also der nächste Punkt, den wir gelernt haben. Ähm, zuerst starte ich, neue Geschichte anlegen, dann lege ich hier die verschiedenen Abschnitte an, verlinke die untereinander. Ganz wichtig, das müsst ihr euch merken, ist diese Art und Weise, wie man Links setzen kann, also mit diesen doppelten Klammern. Und wenn ich das Design anders machen möchte, dann kann ich hier unten auf das Menü gehen und dann hier Stylesheet der Geschichte bearbeiten. Wenn ich jetzt Lust habe, auszuprobieren, dann kann ich hier natürlich starten, dass ich sage, nee, die Farbe soll jetzt nicht black sein, ich probiere das mit green oder mit irgendwas anderem aus. Die Hintergrundfarbe soll jetzt nicht unbedingt weiß sein, sondern ich probiere das mit irgendwas anderem aus. Ich gucke, was passiert, wenn ich hier die Prozentzahlen ändere. Das ist das, was ich meinte mit ähm, digitale Souveränität und Programmieren, direkter Farber machen. Ich muss das alles nicht wissen und ich muss das nicht können, sondern ich kann einfach anfangen rumzuspielen, gucken, was passiert, indem ich mir mein Twiner angucke und dann das Ganze entsprechend weitergestalten. So, ich gehe nochmal zurück zu der Übersichtsseite, damit wir das im Blick behalten. Wir sind also durchgegangen, ähm, Twinery einfach zu öffnen, die Geschichte anzulegen, die Inhalte hinzufügen. Da ergänze ich noch mal einen Punkt, den hatte ich gerade vergessen. Wir haben jetzt natürlich nur sehr, sehr einfache Links kennengelernt, aber es gibt durchaus noch ziemlich viel mehr, was man machen kann. Und ich habe einige davon in so einem Twine-Spickzettel zusammengefasst, den ihr euch gerne kopieren könnt. Und nachher am Ende gucken wir uns auch noch mal ein muster an, wo aus meiner Sicht ganz hilfreiche Befehle drin sind, wenn man ein Tutorial gestaltet, die ich euch so für den Einstieg empfehlen würde. Design ändern haben wir uns angeguckt. Und jetzt kommt noch der letzte Schritt, dass wir eigentlich sagen, okay, jetzt möchte ich mein Twine gerne weitergeben. Jetzt ist es ein ganz häufiger Fehler, dass Menschen dieses Test Twine erstellt haben und dann auf Spielen klicken und dann kriegen sie ja hier oben sozusagen eine URL und die kopieren sie und schicken sie das an irgendjemand. Was natürlich gar keinen Sinn macht, weil das nur lokal bei ihnen im Zwischenspeicher Ihres Browsers ist. Also fängt niemand anders was damit an, kann man so noch nicht aufrufen. Was man stattdessen tun muss, ist, dass man hier unten wieder ins Menü geht und dann diese bisschen irrtümliche Bezeichnung wählt, nämlich als Datei veröffentlichen. Wenn ich da drauf klicke, wird noch überhaupt gar nichts veröffentlicht, sondern das, was getan wird, ist, dass eine HTML-Datei runtergeladen wird und diese HTML-Datei kann ich mir dann jetzt erstmal auf meinem Rechner speichern und dann könnte ich damit das machen, was ich möchte. Also ich könnte sagen, ich schicke das an jemand per Mail und die Person kann das dann aufrufen und nutzen. Ich schicke das über einen Messenger und die kann das dann weiter nutzen. Oder eben, ich habe irgendwo eine Webseite und lade es hoch. Bei WordPress ist zum Beispiel einfach über den Media Upload. Wir haben irgendein Learning Management System, da lade ich das hoch, da kann das funktionieren. Und wenn das auf mich alles nicht zutrifft, aber ich trotzdem noch Möglichkeiten haben will, dieses Ding zu veröffentlichen, dann habe ich euch hier noch drei weitere Optionen hingeschrieben, über die sowas ähm, noch weiter gestaltbar oder ähm, zeigbar oder veröffentlichbar ist. Und die einfachste zeige ich euch, die anderen könnt ihr euch dann später angucken mit Glitch und GitHub, weil dieses File bin tatsächlich so ist dass ich da gar nichts dafür tun muss, muss also nicht registriert sein, muss nicht angemeldet sein und für eine Woche sind die Seite dann online. Es sind die Sachen, die ich hochgestellt habe, dann online. Das Einzige, also was ich machen muss, ist, dass ich hier jetzt mein test aus meinem Download-Ordner hole. Dieses Ding ähm, wird dann hochgeladen und, und dann habe ich schon hier die URL. Ich kann da klicken, Wir sehen das Tutorial, was wir gestaltet haben. Und anders als vorher innerhalb von Fine haben wir jetzt dann an dieser Stelle eine URL, die ich auch teilen kann. Man könnte also sagen, ich lade das hier hoch, teile das dann mit Lernenden, so Selbstlernmaterialien, die ich kurzfristig brauche für eine Woche, können Sie das durcharbeiten und danach ist es dann auch wieder weg. Und genauso könnten auch Schülerinnen und Schüler sagen, die was selber erstellt haben, haben das hochgeladen, können den Link an Mitschülerinnen und Mitschüler schicken, die können sich das angucken und danach wird es automatisch wieder gelöscht. So, das ist also die Basiseinführung, die ihr für Twine ähm, wissen und können musst. Und einfach, um so ein bisschen Lust zu machen, <lacht> habe ich als letzten Punkt jetzt nochmal, dass wir uns bei den Inhalten ähm, noch dieses Muster Twine hier angucken. Ah, das habe ich hier noch gar nicht hochgeladen, machen wir aber noch, aber macht nichts, weil ich das hier innerhalb von meinem Twine gespeichert habe, das verlinke ich euch dann später noch, ähm, dass ich euch hier noch ein paar Beispiele einfach gezeigt habe, was aus meiner Sicht relativ cool ist, was man damit machen kann. So, und das sind drei verschiedene Varianten, nämlich zum einen nochmal die Art und Weise der Personalisierung, was auch für Tutorials gut ist, die Art und Weise, wie man Text anzeigen kann und die Möglichkeit für Zufallsanzeigen. So, und Personalisierung zeige ich euch als eins. Man kann in Twine sowas einstellen, dass man am Anfang einen Namen abfragt, so, und den dann eingibt und dieser Name wird dann sozusagen aufgegriffen. Und genauso wie wir das vorher bei dem ähm, kleinen Zwerg in der Beispielsgeschichte gelernt haben, kann ich natürlich auch weitere Sachen personalisieren. Also kann fragen, die Lieblingsfarbe auszuwählen, aber genauso in einem Tutorial natürlich auch, ähm, was möchtest du denn jetzt eigentlich ganz genau machen. Und je nachdem, was ausgewählt wird, ähm, wird dann die weitere Geschichte gestaltet. So, Und auch, dass es dann jetzt nicht nur auf dieser einzelnen Seite, dass das ist, sondern wenn ich weitergehe, werden genau die Angaben, die ich gemacht habe, auch sozusagen dargestellt. Dann gucken wir wieder zum Überblick zurück. Textanzeigen ist die andere Möglichkeit. Kann nach und nach erscheinen. Was ziemlich cool ist, ist sowas, dass ich eine Frage stellen kann und erst als Klick, auf Klick kommt dann die Antwort. Und ich auch sowas machen kann, dass bestimmter Text erst erscheint, wenn keine anderen Links mehr da sind. So und schließlich kann ich noch Zufallsanzeigen machen. Das habe ich hier gezeigt. Die simpelste Variante ist, dass der Text einfach sich dreht, also immer unterschiedliche Anzeigen sind. Aber man kann es auch so machen, dass ich einfach aus unterschiedlichen Wörtern zufallsmäßig Auswahl wählen lasse. Und diese drei Optionen, die hier sind, sind von dem Code, der dahinter steht, immer genau das Gleiche. Aber dadurch, dass immer ein unterschiedliches Wort ausgewählt wird, kommt dann sozusagen jedes Mal eine andere Aussage raus. Das ist also Ziemlich schick, um eine Geschichte zu erzählen oder zu darzustellen. Und jedes Mal, wenn man die durchklickt, ist eigentlich ein anderer Inhalt da. Dann gucken wir nochmal zurück zum Überblick. Ähm, wenn man jetzt denkt, das ist aber ja bestimmt dann super kompliziert und vorher war Twine so einfach, ähm, gucke ich hier nochmal in den Code rein. Also das war dieses erste Teil, war ja der Name mit der Personalisierung. Und es stimmt jetzt schon, dass wenn man diesen Code hier sieht, dass man den wahrscheinlich sich nicht so einfach merken könnte, wie ich das jetzt zum Beispiel mit so einer Verlinkung gemacht hätte, dass ich mir einfach einmal merke, das sind die beiden doppelten Klammern. Aber gleichzeitig ist es doch auch nicht so kompliziert, dass man sagen würde, nee, das kriege ich gar nicht hin. Weil das Einzige, was ich tun muss, ist, dass ich zum Beispiel von dem Spickzettel, den ich ähm, ja verlinkt habe in der Übersicht, mir das hier rauskopiere und das dann nutze für mein eigenes, und dann weiß, aha, immer wenn ich dieses Name mit dem Dollarzeichen davor mache, taucht der Name auf, den die Person dann eingegeben hat. Also von daher, zwei so zu nutzen, zu gucken, was gibt es hier für verschiedene Varianten und mit diesen Varianten dann zu schauen, was man damit machen kann. So eine Bonussache gibt es noch, nämlich die Motivationsanzeige. Das finde ich ganz nett, dass man quasi Fragen stellen kann und mit den Fragen... Ähm, Taucht dann irgendwas dahinter auf, also jetzt hier an dieser Stelle ein kleines Gift. Das ist also ein ganz, ganz, ganz, ganz schneller Überblick über Twine gewesen, wo ich über vieles jetzt nur drüber gesprungen bin, gerade diesen letzten Punkt mit den Befehlen, die man da reinsetzen kann. Meine Empfehlung ist, diese fünf Schritte einfach mal alleine auszuprobieren. Vielleicht habt ihr das schon ein bisschen parallel gemacht. Und dann bei den bisschen komplizierteren Befehlen ganz genauso das zu machen, wie ich das jetzt gezeigt habe. Also sich was anzugucken, sich einfach mal was rauszukopieren, das in Twine einzutragen. Man kann damit ja überhaupt gar nichts kaputt machen. Das Twine zu spielen, zu gucken, was passiert und dann eben entsprechend anzupassen. Und diese Punkte, die ich ähm, da jetzt auf diesem Speckzettel geschrieben habe, das ist eine Auswahl, die ich getroffen habe von Befehlen, die ich einfach genug finde, um sie einfach so zu nutzen und zugleich ziemlich hilfreich finde, um sowas zu machen wie Tutorials oder eben kreative Schreiben für Lernende. Und ansonsten ist in der Überblick in den Materialien aber auch noch weiterführende Links ähm, dargestellt, wo man dann sozusagen durchlesen kann und gucken kann, was gibt es denn sonst noch alles und dann eigentlich ja beliebig weiter ausprobieren kann, Zwein ist ziemlich cool, das ist die Warnung, die ich abschließend noch mitschicke, wenn man da einmal angefangen hat auszuprobieren, dann macht es einfach super viel Spaß und man kommt nur schwer davon weg. Das ist, glaube ich, für Schülerinnen und Schüler genauso gleich ähm, wie für Erwachsene. Mir ging das jetzt so, dass ich bei Twine in der Vorbereitung von diesem Webtalk talk noch mal so viel mehr ausprobiert und gefunden habe, was ich vorher auch noch gar nicht kannte. Und von daher bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ganz viel Spaß wünsche ich bei diesem Ausprobieren. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne über die Telegram. -Profe.